Kurz erklärt, Smart Home. Smart Home bezeichnet die Möglichkeit, Geräte im Eigenheim oder der Wohnung zu vernetzen und zentral zu steuern, zum Beispiel über ein Smartphone. Möglich sind zum Beispiel die Kontrolle über die Beleuchtung und die Rollläden, die Einstellung der Heizung oder Zugriff auf Überwachungskameras. Dies ist von jedem beliebigen Ort aus über das Internet möglich. So kann also auch im Urlaub das Licht zu Hause eingeschalten werden, um Einbrecher abzuschrecken. Mit Smart Home Technologien kann der Energieverbrauch effektiv gesenkt werden und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöht werden.